Ja. Der Grund, warum ich eigentlich direkt auf den Gesicht gezogen habe, ist einfach, weil. Ja, das einmal sieht man schönes an und. Oh. Oh. Also einmal haben wir hier ein schönes Labyrinth mit dem Horn drin, Und dann haben wir hier einen schönen Garten. Ich bin professionell. <lacht> okay, ja. Wo ist eigentlich die zweite Ach, da ist die zweite Toilette. Ach, da, da wo da, wo Ute gerade am A-posen ist. Ja. Äh, uh, Moment. Ja? Warum zum Fisch steht in der Küche auf dem Tisch ein ja? halbfertiger Kuchen, auf dem Fußboden ein halbfertiger Kuchen, auf dem Tisch dann wieder ein Kuchen und ein Brötchen? Ich habe ernsthaft keine Ahnung. <lacht> Soll ich abspielen? Also Volle Möhre. Okay. Ich möchte nicht updaten. Ich möchte ich auch nicht. die Blumen gießen. Was, was mache ich? Einen Kuchen. Wa warum backe ich einen Kuchen? Also Juri geht jetzt die Blumen gießen, wenn du verstehst. <lacht> ich bin gerade da reingezoomt. <lacht> hm. Warum zoomst du? <lacht> ich habe keine Ahnung. Einfach weil ich zoom zoom. Oh guck mal. Oh. Metzky kümmert sich um Ute. Oh. Okay, sie kümmert sich nicht um Ute. Sie, sie hat sie aus der A-Post befreit und jetzt dackelt sie weg. Oh nein, oh nein! Oh nein! Ute hat was vor und ich ja, und ich mag das nicht. Oh. Okay. Was hat Ute vor? Oh! Oh! <lacht> <lacht> was der Vater nicht macht? Dann muss es halt das Kind machen. Bleib stehen, Ute! Ich kann sie nicht anklicken! <lacht> Ute! <lacht> ich, okay, ich, ohne Witz, ich will gerne sehen, wie das... Oh. Renn, Juri, renn! Ich, ich wollte gerade wissen, wie das, passi das passiert. Mir macht... Mir macht... Mir macht Roman Angst, wenn er kokett guckt. <lacht> ich weiß. Aber sehr Cat ist noch cursed <lacht> Ja. Ich mag das nicht. We weißt du, was, was ich gerade da machen werde? Ähm. Um, Your yeah, Reality. Roma, Roman featuring... Nee. Monica featuring die Armin-Version. Every day I imagine a future where I can be with you das werde ich versuchen. Sayori ist gerade Energie geladen. Ich weiß genau das richtige, was ich mit ihr machen werde. Oh nein. <lacht> nicht das Horn. Oh Mann, warte. Und sie muss ich... Nein, Du gehst jetzt nicht aufs Okay, dann Opfergabe für das Horn. <lacht> dann ins Klo. <lacht> Obwohl ja, okay. <lacht> ich sehe schon Yes. Has somebody been eating sweet corn? Because <lacht> <lacht> if you eat sweet corn, it's the... Wie viele Kuchen sind da? Yes! Monika, keine Kuchen mehr. keine Kuchen mehr. Hier sind sie, ein Roman, der gerade... Stimmt Ma aber Mar wirklich. Ja, hier sind sie, ein Roman, der gerade etwas... Etwas Super Mario nachmacht. Du, Reich hat übrigens richtig recht, ne? Hm? Die Küche ist so, ein medium modernen, ist so in einem medium modernen Standard gehalten und dann haben wir eine Hexenküche. Also den Ofen. <lacht> ja, Ich habe auf freie Liebe geklickt. Nee. Ja, wir haben jetzt fünf... Wir haben jetzt ein paar extra für freie Liebe. War... Freie Liebe. Wenn Monika nicht back, backt, Roman. Moment, sitzen ist ein Witz, oder? <lacht> <lacht> What the <lacht> f***? Ja, wo, was, wie? Wo, was, wo? Miko Ojo will mit Monika abhängen. Aha, so, das ist, ähm... Bei... Äh, Arbeitskollegin von Monika? Oh, oh, okay. Weißt du, wer jetzt die Kuchen backt? Wer? Senor, <laughs> <Sorry. Sorry. laughs> ich Why is everybody baking cake? Because, why not? <clears throat> There's is too much cake! <laughs> There's never enough cake. Cake. It's the big Kuchen of 2021! <lacht> Dann ein andern mal. Ja. Okay. Und ab irgendeinem Punkt wird es schon langweilig mit dem ganzen Kuchen backen, Sayori. <lacht> <lacht> lassen wir, mal, lassen wir die mal stehen, lassen wir die mal stehen, okay? Weil ab irgendeinem Punkt ist es vorbei. Die, die werden schlecht, Roman. Die Kuchen kommen in den Kühlschrank. Ah, ah, okay. So, nun piece of cake. Sehr, sehr müde. Ja, das sehe ich. Und sehe ich auch, ich muss dringend duschen oder baden und was nicht. Ich hab sie nicht angeklickt. Hast du es angeklickt? Nein. Why are they baking so much cake? Because I don't know. It's just so much cake! Ich glaube, das Horn ist wütend und zwingt sie jetzt dazu, Kuchen zu backen. Ent entweder das oder es hat was mit dem zu tun, was ich gemacht habe. Was haben sie denn gemacht? Ähm, um, ich habe für eine kurze Zeit dafür gesorgt, dass die eine Hochzeit feiern. Oh, die dann aber wow. abgeblasen. Und weil du die Hochzeit abgeblasen hast, machen die jetzt nur noch Kuchen. She's making another cake. Wie gesagt, lassen wir die mal, mal die Kuchen mal ausdinksen und hoffen, dass... Don't look at the cake! Eat the cake! Robert is making more cake! Oh Nein. <lacht> It just don't stop making cake! Du musst schlafen und kein Kuchen machen! Ich google jetzt, woran das liegt! Bitte sag mir nicht, nee, wir müssen jetzt die Hochzeit wirklich machen. <lacht> Sims won't stop making cake! Das ist... <lacht> das ist... Das ist... Das, das <lacht> ist. Oh nein! Wäre witzig, wenn ich... Plötzlich... Äh, durch das Abbrechen der Hochzeit wirklich, dass ich es irgendwie soft gelockt habe durch... <lacht> Nein, es ist nicht durch die Hochzeit. Du hast irgendwann ah. mal einen Nach eine nachbarschaftlichen Aktionsplan gemacht, der Kuchen äh, der, der für die Nachbarschaft backt, aber weil keine Nachbarschaft da ist, backen die jetzt nur noch. Wait a moment. Der einzige Weg, um das Backen loszuwerden, ne? Ja. It's letting your sims starve to death. Oh nein, nicht. Stop stop baking cakes. It's a curse now. Warte mal. Ja. Warte mal, die brauchen wa was brauchen sie um dieses um Kuchen zu machen? Ein Kühlschrank? Und Ofen. Ja. Also, was sagen das wir, heißt, wenn nicht? wir die Öfen und die Kühlschränke verkaufen? Da gibt es keinen Kuchen mehr. Ja. Yeah. But how do we make food? Ähm um, order pizza. Pizza service. We live off pizza now. There's no cake. There's no cake. There was never cake. Ah gut, für Gut, Gute ist typisch für das ist gut. How do I make the child not small anymore? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> yes, yes this is also sang number. We should make a cake. No, we need the cake to make the cake! No. <laughs> Every day. Imagine a future where I am baking cake. <laughs> Stop. In my hand is a cake. <laughs> In Before my hand, yeah. you. <laughs> The cake batter flows down into a puddle. Oh, nice. Just making cake. Baking into his heart. And if in, in this world of Infinite Cake. <lacht> What will it take? Just to find A cake. cake. <lacht> What will it take? Just to find fine. That special Wir Wir cake. Cake. <lacht> wirklich so wirklich Version machen. machen. I Have found everybody fun cake to bake today? today? Kuchen. sollte das aufschreiben wirklich? When you're here, there is only cake. <laughs> if I can't even bake my own cake, what good is pizza <laughs> if I don't have cake? <laughs> And if this world won't bake me a cake, how can I bake cake into reality? <laughs> you're into your reality. And in your reality, reality. if I don't, I don't know how to cake. How <laughs> to bake cake? I'd rather bake. Das ist jetzt. Das jetzt. Perfekt. Ich glaube, glaub, du kannst wieder einen Kühlschrank und einen Ofen hinstellen. Wieso? Ich glaube, es ist wieder okay. Okay, ich versuche es. Ich habe genauso Angst wie du, aber wir, wir können den Fluch nur brechen, wenn wir ihn bekämpfen. Nee, ich glaube, wir lassen es wieder weinen. Yeah, let's just have one of... Wobei, wir haben Markiplier, ne? Ja. Wir brauchen mehr Öfen als er. Du weißt, wie viele Öfen Markiplier hat hatte. Mm, nein. He is the man who owns who five, owns five Ovens. Ovens. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Direkt neben dem Klo. Sechs. Und weil wir weil wir es können, sieben. <lacht> <lacht> Marke Plyer irgendwann so <lacht> I am a man who owns five ovens und Monika stellt sich hin. T-Post. I am a woman who owns seven ovens. Roman, <lacht> oh du hast die verzählt, wir haben acht Öfen. Hey, warte, wait. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Oh. Nein, es ist eine Ru <lacht> es ist eine runterzahl, so ist es okay. We are I am a woman who owns um a the oven. Ähm um, Ja. Yeah. Warum will Monika ein Stück Kuchen nehmen? und How did the cake come from? Ich weiß, er ist im Kühlschrank. How did cake get into the fridge? That's a new fridge. Er speichert was in der was im was im Kühlschrank ist machen einen Keller und in den Keller legen wir den Kuchen rein. Gute Idee, gute Idee. So Keller. The cake, the cake dungeon has been created. Okay. No entrance to the cake dungeon. Ich werde dann jetzt wieder auf Play drücken, okay? Ja. Yeah. Manche Leute, die das Spiel spielen, sind dadurch in den Ruin gekommen, ne? Ah, oh, ja, aus awesome. dem Joghurt Parfait mit Früchte werden jetzt von Monika zubereitet. There will be no cake. Hey, Did don't. Did we break the curse? Yes, it seems. We broke the curse, it seems. The cake is gone. The cake is gone. Oh man. Ha, yeah. Ein Parfait ist nur eine Art von Kuchen. Nine nine nine nine nine, nine. <laughs> The course the course has been broken There's no cake There's no cake We don't talk about the cake basement I mean the cake dungeon